herzlich willkommen heute geht es darum wie man unterschiedliche suchmaschinen finden kann denn amina hat den tipp bekommen dass doch das wechseln der suchmaschine durchaus sinnvoll sein kann um eine suche breiter aufzustellen jetzt fragt sie sich und das macht sie dann auch per telefon bei cecily wie finde ich denn neue suchmaschinen oder muss ich das einfach so wissen Cecily sagt, ich habe da eine Idee, ich komme mal eben vorbei. Als sie da ist, sagt sie, ich habe was gefunden. Und zwar gibt es die Suchmaschinen-Datenbank.de. Das ist also jetzt eine Sammlung von verschiedenen Suchmaschinen. Du siehst, das sind ziemlich viele und die sind auch kommentiert und da wird auch alles mögliche erläutert. Du kannst an der Seite nach bestimmten Kriterien nach Suchmaschinen suchen, gerade bei den Spezialsuchmaschinen gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Ansatzpunkten, wobei das ist ich sag mal opulenter jetzt in der Aufzählung, als es nachher tatsächlich ist, aber egal. Du kannst dann auch nach Suchmaschinen aus bestimmten Ländern suchen oder wenn du schon weißt, wie die Suchmaschine heißt, direkt nach Anfangsbuchstaben oder so. Bei der Länderauswahl liegt der Schwerpunkt ein bisschen auf der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Aber es gibt natürlich auch amerikanische und überhaupt internationale Suchmaschinen hier. Wenn du dann also gesagt hast, du möchtest eine bestimmte Art von Suchmaschine haben, Kannst du das dann anklicken? Also ich habe jetzt hier die Sache mit den wissenschaftlichen Suchmaschinen äh, genommen und du siehst da an der einen Stelle steht hinter dem Namen Offline. Deshalb ist das mit dieser Anzahl und es gibt so entsetzlich viel, mh, das ist mit Vorsicht zu genießen. Es, es sind bei manchen dieser Spezialsuchmaschinen ein großer Teil nicht mehr erreichbar. Aber jetzt kannst du hier sehen, das ist quasi dieses Kurzporträt und dann gibt es den Link zu dieser Suchmaschine und wenn du darauf klickst, dann kommst du auf das Einzelporträt der Suchmaschine und da steht dann, wer dahinter steht, was dahinter steht, wie die funktioniert und ein Fazit. Und da gibt es dann auch den Link zu der eigentlichen Suchmaschine, sodass du dann da direkt hin kannst mit deinem frisch erworbenen Wissen. Bei manchen Suchmaschinen ist dann aber auch erst auf dieser Ebene die Notiz, dass sie leider nicht mehr verfügbar ist. Okay, da habe ich ja ganz hübsch was hm, zu durchstöbern. Ich bin gespannt. Vielen Dank und tschüss.